Das Beste zuerst. Das Parlament hat die Revision der zweiten Säule, also vom BVG, gut geheissen. Was nicht gut ist, ist, dass im letzten Moment ein sehr komplizierter Koordinationsabzug eingeführt wurde, der vor allem die Tieflöhnler mehr belastet und sie am Schluss nicht mehr Renten darüber die für das Leben reicht. Ob die Vorlage, die das Parlament ausgeschafft hat, auch vor dem Volk vertan wird, werden, können, werden wir im nächsten März sehen können, wenn es eine Volksabstimmung gibt. Die Wohnungsknappheit und Mietzinsexplosionen, das sind zwei Themen, die aktuell die Bevölkerung beschäftigen. Bereits im letzten Herbst habe ich zwei Postulate eingereicht, die der Bundesrat beauftragen, diese beiden Probleme genau zu analysieren und der Ständerat hat die beiden Vorstöße jetzt im Frühling angenommen. Die Arbeiten können also AFO und die FDP hat einen 6-Punkte-Plan erarbeitet, der das Bauen ermöglichen soll, damit man der Wohnungsnot und der Mietzinsexplosionen gezielt entgegenwirken kann. Ein sehr bedrückendes und emotionales Thema ist, wenn das neugeborene Kind erkranken und die Eltern eigentlich einen Betreuungsurlaub brauchen. Das bisherige Gesetz hat einen Lücke und ich habe das den Bundesrat beauftragt, eine Gesetzesänderung zu machen, dass der Arbeitgeber, aber vor allem die betroffenen Eltern von dem schwer erkrankten Kind eine Sicherheit bekommen und der Ausfall entschädigt wird. Nachdem es den Ständerat angenommen hat, hat es jetzt auch in dieser Session den Nationalrat angenommen. Und das bedeutet, dass jetzig der Bundesrat Berse mit seinem Departement eine Vorlage ausschaffen muss, damit Sicherheit für die betroffenen Eltern und Arbeitgeber da ist. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie den Frühlingsanfang in vollen Zügen geniessen Vergessen Sie nicht, am 2. April findet im Kanton Luzern, Kantons- und Regierungsratswahlen statt. Möchten Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und unterstützen Sie die FDP mit der Liste 6? Ich wünsche Ihnen alles Gute und unterstützen Sie auch mich in meinem Komitee für die Ständeratswahlen vom 22. Oktober von dem Jahr.